des Stadtverbands der Piratenpartei Hannover. Wir danken dir für deine andauernde Unterstützung jede Woche und übergeben jetzt an dich. Dankeschön, Thomas. Ja, ja. hallo, schönen guten Tag in dieser nette Runde. Ich freue mich, dass es äh, auch noch einige geworden sind, die hier sich äh, zusammengefunden haben. Aber zuerst einmal danke ich dafür, dass auch ich zu euch sprechen darf. Wir wollen hier gemeinsam dafür sorgen, dass tatsächlich nicht die Not und der Kampfeswille des iranischen Volkes in die Vergessenheit gerät. So wie es leider vielfach in den Medien geschieht, in dem eben kaum noch etwas berichtet wird. Da war gestern Abend eine rühmliche Aufnahme dass äh, Jan Böhmermann in seiner Sendung äh, ZDF Royal noch nochmal stark darauf hingewiesen hat, wie die Verflechtungen tatsächlich äh, der Revolutionsgaben in das System des Iran sind, wie tatsächlich dort auch äh, die Revolutionsgaben mit Politik machen, und äh, das ist auch etwas, worauf ich jetzt in der Folge eingehen werde. Natürlich überbringe ich euch auch die Grüße der internationalen Piratenparteien. Wir sind eine weltweite Organisation es gibt es nicht nur in Deutschland, im Gegenteil. Also beispielsweise sind wir auch mit äh, neben unseren einen deutschen Piraten auch mit vier tschechischen Piraten im Europaparlament und machen da innerhalb der Fraktionen der Grünen äh, tatsächlich auch Politik für den Iran. Auf Bundesebene bereiten wir gerade einen äh, Themenabend vor, der sich ausschließlich dann mit dem Iran beschäftigen wird. Sprich also, wir sind tatsächlich eine Partei, die sich voll und ganz für den Kampf des iranischen Volkes einsetzt, so wie es uns halt möglich ist. Was muss nun aber geschehen, damit endlich dieser Wind of Change, von dem er so viel im Rahmen äh, der arabischen Revolutionen in Nordafrika die Rede war, auch tatsächlich in diesem Teil Arabiens überspringt. Dazu muss man sich erstmal angucken, wie kommt überhaupt Macht zustande und dann kommt man sehr schnell auf einen schönen alten Spruch, Geld regiert die Welt. Und das scheint ja wohl auch der Hintergrund dafür zu sein, dass so wenig tatsächlich Anstrengungen von Seiten der Bundesregierung erfolgt dafür zu sorgen, dass beispielsweise die Revolutionsgarden zu einer terroristischen Vereinigung ernannt werden. Über 30 Prozent der Industrie, die in Iran existiert, ist tatsächlich ursprünglich mal aus Deutschland gekommen. Und das führt natürlich dazu, dass die entsprechenden Verbindungen immer noch da sind, wenn es um Ersatzbeschaffung geht, wenn es um Anschaffung ähm, geht, dann wendet man sich zuerst natürlich an den Hersteller dessen, was gute Ware war. Und äh, dann kommt man eben dazu, dass man auch wieder in Deutschland kauft und damit dafür sorgt, dass wir dort einen äh, Umsatz von 1,2 Milliarden im Jahr tatsächlich mit dem Iran machen. Und 260 Millionen äh, Euro ist das, was der Iran an Deutschland exportiert. Und damit sieht man dann schon, auch wenn das nur Platz 73 der äh, tatsächlichen Rangliste dessen ist, äh, was an der Umsatzstärkung äh, innerhalb der Welt von Deutschland ausgeht, dann könnte man meinen, das ist nicht wirklich viel. Aber doch, es ist insofern viel, als dass es dazu, dazu beiträgt, dass die iranische Wirtschaft am Leben gehalten wird. Und dazu bringe ich jetzt mal eine kurze Zusammenfassung dessen, was denn eigentlich äh, alles an Wirtschaftszweigen existiert, wo die Revolutionsgaben ihre Finger ins Spiel haben. Da zitiere ich jetzt aus der besagten Sendung von gestern Abend: Direkt oder indirekt betreiben sie zahllose Baufirmen, Supermarktketten, Nahrungsmittelhersteller, eine eigene Fluglinie, Erdölraffinerien, See- und Flughäfen. Luxushotels, Autohersteller und Firmen. Und das ist ein Konglomerat, das bekommt immer noch Zusatz. Denn äh, der Iran verschabelt momentan auch seine Infrastruktur. Okay, ich muss noch lauter schreien. Fein. Äh, der Iran verschabelt momentan seine Infrastruktur. Und so ist beispielsweise äh, ein Telekommunikationsunternehmen schon vor geraumer Zeit an ein äh, Konglomerat gegangen, was aus äh, den Revolutionsgarden nahestehenden Organisationen und tatsächlich auch einem Unternehmen, äh, bei dem Ali Khamenei, der Vorsitzende ist, äh, gegangen ist. Und das alles, um halt tatsächlich die Staatsfinanzen am Laufen zu halten und dafür zu sorgen, dass die Unmut in der Bevölkerung, der ohnehin schon berechtigterweise da ist, nicht noch größer wird. Wenn man also etwas machen möchte, um dieses Regime zu stürzen, dann muss man es von sämtlichen Möglichkeiten abschotten, an Geld zu kommen. Und dazu gehören dann umfassende wirtschaftliche Sanktionen, eben nicht nur gegen Verantwortliche des Regimes direkt, sondern auch gegen die Führer der Wirtschaft. Wenn man schon nicht gegen die Revolutionsgarden dahingehend vorgehen kann, dass sie zu terroristischen Organisationen erklärt werden, weil es dort entsprechende rechtliche Probleme gibt, dann muss man sie auf der wirtschaftlichen Ebene treffen. Nur dann ist tatsächlich sichergestellt, dass dieser Kampf auch tatsächlich ein breiter Kampf wird, wenn alle merken, dass sie auch mit dafür zur Verantwortung gezogen werden können, für das, was sie tun. Kommen wir nun ganz kurz zu dem schon angesprochenen Thema der Vergiftungen an iranischen Schulen. Wir haben eine Außenministerin, die sagt von sich, sie macht feministische Außenpolitik. Was haben wir denn in diesem Zusammenhang tatsächlich von ihr gehört? Nichts. Absolut nichts. Und zwar ganz viel nichts. Und das ist viel zu wenig dafür, um tatsächlich von sich behaupten zu können, man wolle eine feministische Politik machen, dann muss man sich auch tatsächlich für die Frauen einsetzen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Frau, leben, Freiheit! Frau, leben, Freiheit! Frau, leben, Freiheit! Frau, leben, Freiheit! Frau, leben, Freiheit! Danke. Herzlichen Dank, Thomas Ganskow von der Piratenpartei Hannover. Danke für deinen Redebeitrag. Wir freuen uns, dich und euch auf unserer Seite zu wissen in diesem Kampf. Es freut uns immer, Menschen, die sich mit einer Stimme, die sie haben, auch für die Stimmlosen einsetzen.